Die folgenden Übungen könnt ihr wunderbar für eure gute Morgenroutine verwenden. Sie sind für euren Rücken gedacht, dass der schon ein bisschen Bewegung reinbekommt direkt morgens. Wir fangen an mit einer Gegenbewegung, einer Ausgleichsbewegung zu dem, was ihr sonst immer habt. Im Alltag, das meistens. Und die meisten schlafen auch genau in dieser Sitzhaltung schon, weil sie auf der Seite liegen. Deswegen gleichen wir das aus, indem wir uns zurücklegen. Die Hände hier hin. Hüfte, die Leisten schön rausstrecken, Brustbein aufrichten und ihr lehnt euch zurück. Den Po dabei leicht anspannen, lächeln und genießen. 12 bis 15 Atemzüge drin bleiben. Danach das Ganze wieder ein bisschen nach unten ausgleichen, einfach ein bisschen hängen lassen. Die Beine könnt ihr auch gebeugt haben. Einfach ein bisschen aushängen, den Rücken einrunden, den Kopf auch mit einrunden. Das dürfte dann relativ angenehm sein als Gegenbewegung. Danach gehen wir runter, ihr braucht eine Matte, mehr nicht. Ein Bein ist vorne, das andere Bein ist hinten, könnt den Spann ablegen. Und jetzt schiebt ihr das Becken hier nach unten rein, dass ihr so ein bisschen rein wird. Gerne beim Ausatmen reingehen. Oder ihr bleibt einfach mal statisch drin und guckt wie weit ihr kommt. Gerne könnt ihr jetzt auch mal die Variante probieren, das aufzurichten, des Becken. Dann kommt er an den Iliacus besser ran. Das ist einer der großen Hüftbeuger. Und die sind meistens verkürzt durch die Sitzhaltung und hier strecken wir sie wieder lang. Intensiver wird es, wenn ihr euch zurücklegt. Auf beiden Seiten auch wieder 12 bis 15 Atemzüge. Dann ist der Hüftbeuger schon mal schön frei gemacht und der Rücken freut sich darüber. Weil 80% aller Rückenbeschwerden ist daran beteiligt, der daran beteiligte und als letztes könnt ihr jetzt euch aufdrehen, das heißt, ihr seid ja eh schon unten, der Arm hier ist unten, in dem Fall der rechte Arm und der andere Arm benutzt ihr zum Aufdrehen. Einatmen hoch, ausatmen, wieder runter. Auf der anderen Seite wird es so aussehen, einatmen hoch, so weit ihr kommt und wieder zurück. Was bringt das Ganze? Wir haben eine Rotation. Rotation braucht die Wirbelsäule, um wieder frei zu werden. Wir haben wir im Alltag viel zu selten. Deswegen bauen wir es hier aktiv ein. Dann kommt ihr zum Schluss hoch. Einatmen hoch. Weit machen. Ausatmen. Fallen lassen. So trainiert er direkt eine schöne Haltung ein. Und mit der Haltung geht er wieder in den Tag. Und dann wird es ein geiler Tag. Viel Spaß.